hallo ihr lieben ihr seht gleich einige meiner schüler die von ihren persönlichen eindrücke und erfahrungen mit meinem speziell entwickelten online unterricht erzählen es ist so entwickelt dass gezielt auf individuelle bedürfnisse jeder schüler eingegangen werden kann davon bin ich überzeugt und meine schüler auch sieht es euch an Hallo zusammen, mein Name ist Andrzej Ivanović, ich bin 57 Jahre alt, ich wohne und arbeite in Basel in der Schweiz. Auf Marco Tesey und seine Musikschule bin ich durch das Internet aufmerksam geworden. Nun seit zwei Jahren ist Marco Tesey mein Professor am Bass. Hallo, mein Name ist Hanna Zollinger, ich bin 14 Jahre alt und ich spiele seit drei Jahren Kontrabass. Auf Marco bin ich durch die Musikschule aufmerksam geworden, als ich mich dazu entschloss, Kontrabass zu lernen. Bis dahin habe ich das Bassspielen gelegentlich in Selbststudium praktiziert. Schon nach dem ersten Treffen mit Marco hat er meine Vorkenntnisse erkannt und mit mir den Unterricht von Grund auf strukturiert aufgebaut. Die Musikstunde ist sehr individuell gestaltet, sehr gut strukturiert, technisch hochqualifiziert und auf dem Schritt-für-Schritt-Fundament aufgebaut. Am Unterricht mit Marco gefällt mir besonders gut, dass man immer neue Sachen ohne Leistungsdruck lernt und es nicht schlimm ist, wenn man auch mal einen schlechten Tag hat. Ich habe einen persönlichen Account und kann jederzeit auf das Unterrichtmaterial zugreifen und damit üben. befinden sich Videos und Tutorials, die für mich persönlich erstellt sind. Sie zeigen nicht nur die Übungsstücke, die der Marco vorspielt. Sie zeigen auch die richtige Einteilung der Noten, verbale Notenbenennung und Rhythmuslehre. Sie zeigen aber auch meine Fehler, die ich am Griff mache, die ich am Bogen mache, bei der Positionhaltung, bei Abständen der Finger oder bei der Intonation. Mir gefällt an meinem persönlichen Account gut, dass ich immer schnell auf die Links der zugehörigen Begleitvideos zugreifen kann. Durch den Unterricht mit Marco habe ich mich so verbessert, dass ich im Moment das Stück Tedesca übe. Auch das musikalische Verständnis wurde in mir geweckt. Ich habe nach den vielen Jahren viele Verbesserungen gemerkt, zum Beispiel Notenlesen, den Rhythmus, Bogentechnik, Technik der linken Hand und Intonation. In Zukunft möchte ich mich einfach musikalisch weiterentwickeln und als nächstes Etappenziel habe ich mir die Titelmelodie von Fluch der Karibik gesetzt. Ich habe meine Ziele, die fern und nah liegen. Die Nahziele sind, die erworbenen Kenntnisse stets zu verbessern. Die Fernziele sind zum Beispiel die Freiheit in der linken und rechten Hand, die solide Intonation, Rhythmus, Notenlesen, Spielen in allen lagen und auch das freie spiel nach dem gehör vielen dank dass du dir das video bis zum ende angeschaut hast vielleicht bist du jetzt auch überzeugt dass der online unterricht etwas für dich ist vereinbach doch einfach eine probe stunden um es herauszufinden ich freue mich auf dich bis zum nächsten mal